Willkommen zu der fünften Folge von FTE, dem Projekt, in dem Sam und ich versuchen Minecraft durchzuspielen. In der letzten Folge sind wir in den Nether gegangen und haben bemerkt, dass wir nochmal zurück müssen, um eine Spitzhacke zu holen. Die Rohaufnahme ist über eine Stunde lang gewesen und ich habe wieder sehr viel Arbeit in dieses Video gesteckt, weswegen ich mich sehr über ein Like freuen würde. Lasst auch gerne ein Abonnement da, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Wir brauchen trotzdem eine Spitzhacke. Ja, was willst du so ohne Spitzhacke? Dann hätten wir keine Blöcke, da können wir uns irgendwo hinbauen. Und uns ich wo hab Stackblöcke. Aber ja gut, du hast recht, hier Spitz Spitzhacken. Hallo there. Wow! Wie immer, man kommt in die Overworld und wird erstmal von so einem Mob begrüßt. Oh mein Gott. Nicht genügend Speicherplatz. Jetzt ist mein Minecraft doch. Also. Ah, oh! Ja, dann nehme ich heute gar nicht so <lacht> Ganz <lacht> One eternity later. Ähm, weißt du was das geilste ist? Ich uns unsere Spitzhacken nicht mehr <lacht> ah! <lacht> <lacht> Ich bin actually fast tot Ah, Junge, Er schlägt mich oh. noch! Oh. Er schlägt mich noch. Ich will einfach nur schnell wegrennen, bevor ich sterbe. Er sagt wieder zurück. Ich, ich wollte dich eigentlich umbringen, aber <lacht> ich habe mich dabei einfach selber umgebracht. Komm, komm jetzt, komm jetzt in die Hölle. Ja, Ab in die Hölle. Ab ich habe kein Zone Essen, weil wenn ich ein bisschen mehr Essen mitnehmen oder so... Ah ja, mag Smart, ich hab auch kein Essen. <lacht> wenn man dieses Projekt sieht, könnte man echt denken, wir spielen Minecraft zum ersten Mal. <lacht> Oder ich glaube, mein, mein Schild, Schild ist, ist weg. einfach insgesamt nicht. Manchmal geht der Ton weg. Dann sch <lacht> schützt manchmal einfach das Spiel auf, wenn ich auflevel. Sag mal, ja. zu, zu, zum vielten Mal werden wir jetzt gleich wieder in gehen? Zum dritten oh, Mal jetzt. Und in drauf. diesem Try schon zum. Nee, zu, zum vierten Mal. in diesem Try schon zum. Dritten Mal. Dritten N mal. Hier ist eine scheiß Zombie-Armee. Was ist denn hier los? Wie siehst du denn aus? Was machst du hier? Was? Ich, ich habe auch kein Schild mehr. Was? Was ist das hier, Junge? What the fuck? Ich helfe dir, dann rett der Ko. Oh, oh, Skelette, oh Scheiße. Hey. Woher? Woher kommen so viele Zombies? Wie? Woher? Junge, spawnst du die? Nein! <lacht> no. das, hä? das. Das ist nicht normal! Das ist vielleicht doch mal nicht normal, Aber Wir weißt du, weißt, was das ist? Hey. Oh! Hä? <lacht> äh, dass das lustig ist. Was soll ich denn machen? Ich komm, ich die jetzt alle runter. Komm, stirb. Boah, ich bin so gut guter skywars spieler Was? Das ja, ist nicht mehr Skywars, aber egal, scheiße. Warte mal, was für eine Difficulty haben wir? Easy? Das ist. <lacht> <lacht> <lacht> Hä? Ja, Leute, oh, ich, Also, ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ich hier nichts gemacht habe. Und das sind. Nach... Nein! Nein! <lacht> ah! Junge, die sind alle in der Schlucht. Das ist nicht das, das ist kein normales Minecraft. Minecraft hast du so sehr. Das waren 20 Zombies oder mehr, Junge. Du hättest eben sehen müssen, wie alles so wie so eine AB von dem Berg runterkam, Junge. Und jetzt gehen wir in die Hölle und da passiert wieder das wie vorhin, dass wir einfach 80 Gas, 29 Milliarden. Ich hab nur noch kein Essen, Junge. <lacht> ha. ha. Ich wäre gerade fast in Lava reingefallen, lass würde nicht drüber reden. Sogar, die Spinne rennt einfach nicht. Die, die, die, die, die Monster sind hier zu smart. Das Kein passt Mann. schon. Es ist alles noch im roten Bereich. Das ist perfekter Folgen, aber es ist alles noch im roten Bereich. Ja, verstehst du, weil Schwerter und so haben immer dann erst rot und dann ist es grau und dann gar nichts. Und wieso es wollen, wir jetzt wollen jetzt auch, auch keine wollen. Tiere eigentlich? Also ganz ehrlich, Warten. Äh, nein, also, also jetzt mal doch, ich glaube dir nicht mehr, dass du hier, hier nichts gemacht hast. Ich habe nichts getan. Ich habe gar nichts gemacht. Garnis. Ja, da ist auch keine Plugins drauf. Ich sehe es halt aber. Was ist das denn hier eigentlich? Ach so, übrigens hatte ich die ganze noch Fleisch gehört. <lacht> Junge. Lass einfach nicht drüber reden. Ah, oh, das ist ein Villager, ich dachte, da du ist das? Ich dachte, du kommst jetzt so mich umzubringen, der ist so langsam um angeschlichen. <hark> ich kann mir echt vorstellen, dass hier gleich die Minecraft Villager wieder einfach ank uh, ankommen, um uns umzubringen. Ja, Minecraft macht kurz, kurz Update einfach für alle Versionen. Ja, Villager können jetzt auch attackieren, wenn, wenn, sie Lust haben. Aber nur welche, die mit unseren Namen. Braten gerade noch was. Braten, braten, Parate, braten, brat. Und die Braten go, brehr, brehr. <lacht> <lacht> Stop it get some help. Seriously, get some help. Stop it. Das ist jetzt Start einfach it. in die Hölle gehen. Da gehören ich wir habe hin. Das. Ich bin an oh, Traumern. ja, gib her. Okay, das sieht so weird aus. Einfach nur auf einem Schild. Ich sehe schon das erste Skelett. Oh, ich sehe schon drei Skelette. Ja, genau. Sport, ja, genau. Gas, genau. Ich freue mich jetzt auch an, du. Hier ist gerade ein von meiner Nase gespawnt, mal wieder. Never waste him, jetzt. Äh, der beschießt mich. Ich hab ein kleines Problem. Ich bin fast tot, ich muss mein Gap essen. Ich bin bei ihm. Ich hab' ihn tot. Ich hab' Obsidian bekommen, danke! Ich habe voll <lacht> ein Obsidian! Nicht irgendwie zwölf, ich hab' ein Obsidian! Ich hab' auch genau ein Obsidian! Ein... Er guckt mich an, er guckt mich an! Was guckst du mich an? Vielleicht, vielleicht will er, dass ich ihm Gold gebe. Das einzige, was er von mir haben kann, sind Schläge. Ja, ich gebe dir ganz kurz einmal ein Gold, gib du ihm ein Gold. Wenn jetzt direkt Enderperlen tropft, dann töte ich ihn doppelt und treffe. Er tropft wahrscheinlich jetzt nichts, wahrscheinlich noch nicht mal Kies oder so. Ich betrüge ihn schon mit meinem Schwert. Jetzt rückt die Enderperlen raus. <lacht> Er hat ein so Verzaubertes Buch gegeben. Seelenläufer! Ah. Er gibt uns halt nicht das, was wir wollen, aber trotzdem guten Lütz. Er hat meine Schuhe einfach genommen. Meine Goldschuhe. Äh, jetzt habe ich keine Goldpiece machen. Oh oh. Das jetzt vielleicht oh. nicht so gut. Ah, das ist aggressiv. Willst du mich umbringen? soll ich dir was sagen? Guck mal, den hast du mir getradet, den Feuerball. Hahaha, <lacht> <lacht> du ey, du Scheiß, Weil ich habe jetzt Seelenläufer-Schuhe. Egal. So, und, dabei, und dabei hast du aus Versehen die getroppt. Ja. Beim Umziehen. Ich weiß nicht ob das hier, hier lang zu gehen so eine gute Idee ist, aber wir müssen ungefähr in die Seuchtung kommen. Das ist keine Spitzhacke mehr. Nein. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah. Nein, nein. Ich nein, ich nein, stecks, nein, ich nein. Stecks. Fuck Items! I'll give you a dad. I gotta wait anyway cause I got wanted stars, so. Ich, ich hab, ich, ich hab die Wollen absoluten Fressen. Du hast du, du, du, jetzt, haben wir, jetzt haben wir schon wieder ein Tür. ich habe keine Items mehr! Sind jetzt alle Items natürlich auch wieder verbrannt? Ja, natürlich! Haben, zumindest haben wir nicht alle mitgenommen. Hier, hier sind Schuhe! Meine Idee wäre, wir gehen dann erst... Wir suchen dann erst eine Festung, sodass wir im Nether wirklich nichts mehr machen müssen, außer dann die Blazes dort besiegen, gar nicht traveln. Das heißt, wir bauen direkt Portal irgendwie ein bisschen ruhigeren Plätzchen dort in, in der Festung und mhm. gehen da auch ohne Stuff rein. So. Nutzen wir dieses Portal, um dort wieder zurückzukommen mit Stuff. Wir singen dann die Blazes und äh, müssen dann nie wieder in die Hölle gehen. Okay, also dann ich plan. Ich um. habe ein blaues Bett geholt für dich, weil Blau ist ja deine Lieblingsfarbe. Ein blaues Bett. Oh mein Gott. Ja. Das ist wirklich nett von dir. Danke. Jo, ja, dann würde ich sagen, das morgen weitermachen. Dann kannst du mich jetzt noch so gut outmod und dann, dann kannst du so gut schneiden mit so doch, <lacht> Dark!